Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, in welchem ich ein einführendes Tutorial geben möchte, wie man mit Python ein neuronales Netz bauen kann, welches Bilder verarbeiten kann, bzw. durch Training Bildern eine gewisse Klasse oder ein gewisses Label zuweisen kann. Wenn es im Allgemeinen darum geht, dass ein neuronales Netzwerk Bilder oder audio verarbeiten, bzw. erkennen können soll, werden in der Regel sogenannte Convolutional Neural Networks, abgekürzt CNNs, verwendet. Ein CNN ist ein mehrschichtiges feedforward forward netzwerk Das heißt, dass es sich im Gegensatz zu einem Fully Connected Network nicht um ein Netzwerk handelt, bei dem jede Neuronschicht bzw. jedes Neuron mit jedem anderen Neuron in Verbindung steht, sondern um ein Netzwerk, bei dem die Neuronen einer Schicht jeweils nur auf die Vorgängerschicht reagiert und somit nur zur Vorgängerschicht Verbindung aufweist. Sicherlich wirst du dich jetzt fragen, warum für Bild- oder Spracherkennung nicht einfach mehrschichtige Netzwerke verwendet werden. Die Antwort ist dabei mannigfaltig. Einfache mehrschichtige Neuronetze funktionieren durchaus für einfache Bilder. Allerdings steigt mit der Größe und Komplexität von Bildern die Anzahl der erforderlichen Neuronen und Verbindungen in einem ja nur schwer realisierbaren Bereich und zum anderen würde ein zweidimensionales Bild lediglich als eindimensionaler Vektor kodiert werden, sodass wichtige Nachbarschaftsinformationen dann verloren gehen. Schauen wir uns jetzt zunächst noch kurz in der Theorie an, wie ein CNN aufgebaut ist. In der Regel besteht ein CNN aus zwei Blöcken, dem sogenannten Codierungsblock und dem sogenannten Prädiktionsblock. Wie der Name schon verlauten lässt, dient der Codierungsblock zur Erstellung eines digitalen Abbildes eines realen Bildes und der Prädiktionsblock zur Vorhersage, wie ein gewisses, gewisses Bild sich klassifizieren lässt. Ein Bild als Input wird also im Codierungsblock modelliert. Und im Prädiktionsblock wird dann entschieden, ob es sich bei dem Bild beispielsweise um einen Hund oder eine Katze handelt, wenn man jetzt einen Hund und eine Katze jeweils das Label oder Klasse hat. Ja, während beim Prädiktionsblock häufig ein Fully Connected Network verwendet wird, zeichnet sich der Codierungsblock durch eine spezielle Vorgehensweise aus, bei welcher gewisse Eigenschaften eines Bildes, wie zum Beispiel Linien und Punkte, herausgefiltert werden. Dies passiert öfters, bzw. die Filterung wird mit jedem neuen convolutional Modul granulärer und erkennt komplexere Strukturen und zum Schluss ergibt sich dann ein großer Kodierungsvektor, welcher das Bild kodiert halt, bzw. beschreibt. Auf die konkreten Elemente bzw. die Umsetzungsweise eines CNNs werde ich unmittelbar im Python-Code eingehen. Bevor ich mit dem Beispielprogramm starte, möchte ich zunächst noch das Ziel des Programms vorstellen und erläutern, welche Bilder wir mit unserem CNN verarbeiten. Als Bilddaten nutzen wir den MNIST-Datensatz, welcher aus mehreren zehntausenden Bildern mit gezeichneten Zahlen von 0 bis 9 besteht. Ziel unseres neuronalen Netzwerkes soll sein, jeweils zu erkennen, welche Zahl in einem Bild gezeichnet ist. Im ersten Schritt importieren wir zunächst unsere Daten über den Befehl from tensorflow.keras.datasets import mnist. Anschließend importieren wir aus der Keras Bibliothek noch eine Methode, welche es uns im späteren Verlauf ermöglicht, die insgesamt zehn Klassen bzw. Labels mit den Ziffern von 0 bis 9 in binäre Vektoren zu transformieren. Um Informationen über die Trainingsdaten herauszubekommen, nutzen wir die Funktion.format und geben uns damit zunächst die Anzahl der Bilder im Trainingsdatensatz sowie dessen Pixelmaße aus. Das gleiche machen wir ebenfalls für das fünfte Bild im Trainingsdatensatz und lassen uns darüber hinaus dessen Klassifizierung angeben. Das heißt, wir lassen uns angeben, welche Ziffer im Bild mit der Nummer 5 enthalten ist. Als Ausgabe bekommen wir dann heraus, dass das fünfte Bild eine Nummer 2 abbildet. Über die Python-Bibliothek matplotlib können wir uns das Bild sogar in verpixelter Form zeichnen lassen, indem wir äh, die im Code dargestellte Nummer 5 übergeben. Durch die Nutzung einer Variablen können wir das Ganze natürlich auch für eine beliebige andere Bildnummer machen, wie zum Beispiel Bild Nummer 10, welche, wie wir hier sehen, die Klasse 3 hat. Ja, im zweiten Schritt müssen wir unsere Daten noch um eine weitere Dimension ergänzen. Dafür nutzen wir die Funktion Punkt .reshape und hängen hinten an die drei Parameter des Trainingsdatensatzes noch einen vierten Parameter mit dem Wert 1 an. Was bedeutet dieser 1 jetzt? Der von uns hinzugefügte vierte Parameter gibt letztendlich die Ausprägungswerte für die Farbstufungen an, da es sich bei unseren Bildern um Grauwertbilder handelt, genügt uns ein Parameter für die Farbausprägung. Hätten wir allerdings ein farbiges Bild im RGB-Farbraum, so würden wir an dieser Stelle drei Parameter für die drei Farbkanäle Rot, Grün und Blau benötigen. Nachdem wir die Dimensionen ergänzt haben, gehen wir noch her und transformieren die Pixelwerte, welche in dem Bereich zwischen 0 und 255 liegen, auf den Bereich zwischen 0 und 1, indem wir durch 255 dividieren. Die Transformation auf den Normbereich zwischen 0 und 1 hat lediglich den Hintergrund, dass neuronale Netze damit in der Regel besser umgehen können. Nachdem wir unsere Trainingsdaten angepasst haben, tun wir selbiges ebenfalls für unsere Testdaten oder Testbilder nach der gleichen Vorgehensweise. Nachdem wir die Trainingsdaten und Testdaten angepasst haben, wandeln wir nun noch unsere Labels bzw. Klassen in binäre Vektoren um, wie eben schon angesprochen. Und das machen wir mit Hilfe der Funktion toCategorical. Da wir insgesamt 10 Zahlen haben, benötigen wir einen Vektor der Länge 10. Und dieser Vektor ist gefüllt mit Nullen und an der Stelle, an dem das Bild der Klasse zugehörig ist, weist der Vektor dann eine 1 auf. Wenn jetzt ein Bild also einen Vektor mit einer 1 an dritter Stelle hat, bedeutet dies, dass in dem Bild die Zahl 2 gekennzeichnet ist. Falls du dich fragst, warum nicht 3, dies liegt ganz einfach daran, dass wir die Ziffern 0 bis 9 haben und die 2 dort dann an dritter Stelle steht. Bevor wir mit der Implementierung des neuronalen Netzwerkes beginnen, lassen wir uns vorher nochmal die wichtigsten Informationen über den Trainingsdatensatz und den Testdatensatz ausgeben. Als Ausgabe erhalten wir die Antwort, dass wir 60.000 Trainingsbilder und 10.000 Testbilder haben. Zusätzlich können wir auch an dieser Stelle unter Nutzung von matplotlib und unter Nutzung der Random-Funktion ein zufälliges Bild visualisieren lassen mit entsprechender Angabe der zugehörigen Klasse und der Nummer innerhalb des Trainingsdatensatzes. Kommen wir nun endlich zur Implementierung unseres CNNs und wir beginnen chronologisch mit dem Codierungsblock. Bevor wir starten, müssen wir allerdings die notwendigen Bibliotheken importieren. Anschließend erstellen wir mithilfe der Sequential-Funktion unser neuronales Netzwerk, welches wir hier CNN nennen. Nachdem das Format der Eingabedaten an die erste Schicht übergeben wurde, beginnen wir mit der Implementierung ähm, des Moduls des ersten Moduls innerhalb des Codierungsblocks, indem wir die Funktion add nutzen und anschließend die relevanten Bestandteile und Parameter mitgeben. Zu diesen Bestandteilen gehören unter anderem der convolutional Layer. Doch jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu dient dieser convolutional Layer überhaupt und woraus besteht der? Und dazu schauen wir einmal in die Theorie. Man muss nämlich grundsätzlich wissen, dass ein Bild quasi als eine Matrix verarbeitet bzw. modelliert wird. Und der erste convolutional layer innerhalb des Kodierungsblocks, den wir an dieser Stelle implementieren, besteht aus einer Menge von Neuronen, wobei jedes Neuron jeweils auf einen kleinen Ausschnitt des Eingangsbildes bzw. auf einen Wertebereich aus der Zahlenmatrix des Bildes reagiert. Und dieser Ausschnitt aus einem Bild oder aus einer Matrix ist selbst wiederum eine Matrix, welche in der Regel ähm, eine 5x5 oder 3x3 Matrix darstellt. Und damit das gesamte Eingangsbild auf gewisse Muster gefiltert wird und da jedes Neuron jeweils nur auf einen kleinen 3x3 oder 5x5 Pixel Teilbereich reagiert, enthält eine Ebene des Convolutional Layers jeweils so viele Neuronen bzw. Filterbereiche, dass halt das gesamte Bild abgedeckt ist. Man kann sich das Ganze so vorstellen äh, wie ja, Lampen oder Taschenlampen, welche mit ihrem Lichtkegel einen gewissen Teilbereich des Eingangsbildes beleuchten und auf ein gewisses Muster prüfen. Jetzt habe ich gerade schon das Wort Ebene in den Mund genommen und gesagt, dass je Ebene genau ein Muster geprüft wird, wie zum Beispiel horizontale Linien. Da wir zur Bilderkennung allerdings noch weitere Muster erkennen müssen, wie zum Beispiel vertikale Linien, benötigen wir in unserem Convolutional Layer mehrere Ebenen, welche alle auf ein gewisses Muster dann prüfen und diese Ebenen bezeichnet man auch als Feature Maps. Und. Die genaue Anzahl dieser Feature-Maps zu bestimmen, ist meistens eine Sache des Ausprobierens bzw. der Erfahrung. Und neben den genannten Bestandteilen braucht der Convolutional Layer noch die Festlegung auf eine Aktivierungsfunktion, da jedes Neuron eine Aktivierungsfunktion benötigt. Und für Convolutional Neural Networks hat sich die sogenannte Relu-Funktion bewertet, aufgrund äh, ihrer schnellen Berechnung, was dann bei großen Netzen auch sehr wichtig ist. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Code und implementieren den ersten Convolutional Layer innerhalb unseres ersten Moduls im Codierungsblock. Dazu schreiben wir CONV2D und geben dann innerhalb von Klammern zunächst an, wie viele Feature Maps unser Convolutional Layer haben soll, in unserem Fall 32. Anschließend geben wir die Filtergröße an, also gewissermaßen die Größe des lokalen Wahrnehmungsfeldes eines Neurons und entscheiden uns für 5x5. Und anschließend legen wir als Aktivierungsfunktion, wie eben schon angesprochen, ReLU fest und geben zum Schluss noch die Inputform an. Da ein Modul im Codierungsblock nicht nur ein Convolutional Layer, sondern auch einen sogenannten Pooling Layer enthält, schauen wir jetzt kurz darauf, was es mit diesem sogenannten Pooling Layer auf sich hat. Zurückführen lässt sich das Prinzip des Poolings auf Erkenntnisse aus der Neurobiologie. Und es handelt sich dabei um einen Verschaltungsmechanismus, zwischen benachbarten Nervenzellen. Also eine aktive Nervenzelle ähm, hemmt demnach die Aktivität der benachbarten Zellen. Und man spricht aus diesem Grund auch von der sogenannten lateralen Hemmung. Und wenn wir jetzt dieses Prinzip der lateralen Hemmung nehmen und auf unserem Pooling-Layer übertragen, bedeutet das, Pooling... Ja, die Dimensionalität reduziert, indem die benachbarte bzw. davorliegende Schicht gefiltert und somit in ihrer Ausbreitung in x- und y-Richtung reduziert wird. Eigentlich passiert somit das gleiche wie beim Convolutional Layer, nur dass die Filter halt kleiner sind und je nach Art des Poolings wird für das lokale Wahrnehmungsfeld des Filters entweder der maximale Wert aktiviert und alle anderen Werte gehemmt. Es gibt aber auch andere Pooling-Methoden, bei denen beispielsweise der Durchschnitt aller Werte in diesem lokalen Wahrnehmungsfeld genommen wird und dann alle anderen Werte gehemmt werden. Also man nimmt nur dann oder gibt nur den Durchschnittswert weiter, nur der Durchschnittswert wird aktiviert. Den Pooling Layer implementieren wir, indem wir mithilfe der Add-Funktion wieder weitere Bestandteile zu unserem neuronalen Netzwerk hinzufügen, nämlich Max Pooling 2D. Und über das Attribut Pool Size können wir dann angeben, wie groß das lokale Wahrnehmungsfeld hinsichtlich der lateralen Hemmung sein soll. In unserem Fall nehmen wir 2x2 Pixel, das heißt aus insgesamt vier Werten wird jeweils der größte Wert aktiviert und alle anderen Werte werden gehemmt. Nachdem wir unsere, unser erstes Convolutional-Modul nun fertig implementiert haben, wiederholen wir die eben erläuterten Schritte nochmal für das zweite Convolutional-Modul, wobei wir an dieser Stelle allerdings auf eine Angabe des Input-Formats verzichten können. Am Ende des zweiten Convolutional Moduls haben wir jetzt noch die Möglichkeit, einen Dropout zu implementieren. Wie der Name gewissermaßen schon verlauten lässt, geht es beim einem Dropout darum, in jedem Trainingszyklus einen gewissen Teil der Neuronen herauszunehmen. Und dieser Teil ist stets zufällig, sodass in jedem Trainingszyklus unterschiedliche Neuronen ausgegrenzt werden können. Und Ausgrenzen meint in diesem Kontext dabei, dass man die Neuronen für das Gewichtsupdate einfach nicht berücksichtigt, auch wenn die Neuronen, welche ausgegrenzt werden sollen, in jedem Trainingszyklus zufällig bestimmt werden, so muss dessen Anzahl bzw. die relative Häufigkeit und im Kontext der zufälligen Bestimmungsweise die relative Wahrscheinlichkeit festgelegt werden. Und das wird mit der sogenannten Dropout Rate gemacht, welche halt einfach angibt, wie viele der Neuronen aus der Gesamtheit aller Neuronen je Trainingszyklus ausgegrenzt werden sollen. In unserem Fall legen wir eine Dropout Rate von 0,4 fest, was bedeutet, dass in jedem Trainingszyklus 40% aller Neuronen ausgegrenzt werden und somit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neuron ausgegrenzt wird, bei 40% liegt. Kommen wir nun zum Prädiktionsblock, welcher wie bereits eingangs ausgeführt dazu dient, letztendlich die Klassifizierung vorzunehmen, sprich dem Bild einer der jeweils vorhandenen Klassen zuzuweisen. Da es sich beim Prädiktionsblock in der Regel um ein Fully Connected Network handelt und äh, der Prädiktionsblock einen eindimensionalen Vektor als Eingabe erwartet, müssen wir die im Codierungsblock bzw. Pooling Layer dreidimensional angeordneten Neuronen zunächst noch abflachen auf eine Dimension bzw. eine eindimensionale Anordnung und diesen Transformationsprozess bezeichnet man auch als Flatten. In Python setzen wir das Ganze um, indem wir wieder über Add unserem neuronalen Netzwerk die Flatten-Funktion hinzufügen. Nachdem wir das Ganze umgesetzt haben, fügen wir unserem neuronalen Netzwerk jetzt ein vollständig verbundenes neuronales Netzwerk hinzu. Dazu nutzen wir logischerweise den Layertypen dense, denn dense steht für dicht und bedeutet in diesem Kontext, dass jedes Neuron innerhalb einer Schicht mit jedem Neuron der nächsten Schicht oder des nächsten Layers verknüpft ist. Als Output Shape geben wir 128 an und als Aktivierungsfunktion wieder einmal Relu. Danach hängen wir nochmal einen Dropout an mit einer Dropout Rate von 40%, also 0,4. Anschließend fügen wir einen weiteren Dance Layer hinzu. Dieser Dance Layer verknüpft sich dann dabei automatisch mit unserem vorherigen Dance Layer, dessen Output Shape ja 128 war und für unseren aktuellen Dance Layer geben wir als Output Shape 64 an und als Aktivierungsfunktion wieder einmal Relu. Zu guter Letzt implementieren wir den letzten Output Layer und geben als Output Shape 10 an, denn wir haben ja insgesamt 10 Klassen und wollen Bilder ja einer der 10 Klassen zuordnen. In anderen Worten, jede Koordinate dieses ja, Ausgangsvektors mit 10 Werten oder 10 Koordinaten ist einer Klasse zugeordnet und der Wert einer Koordinate oder der 10 Werte. Jeder einzelne Wert oder jede einzelne Koordinate korreliert dabei mit der Klassenzugehörigkeit. Also der Wert, der dann sozusagen am höchsten ist bei diesem Ausgangsvektor mit 10 Werten, der sagt dann sozusagen, dass das vermutlich die Klasse ist, die mit höchster Wahrscheinlichkeit zu dem Bild gehört. Als Aktivierungsfunktion wählen wir diesmal nicht ReLU, sondern Softmax. Softmax sorgt dafür, dass die jeweiligen mit der Klassenzugehörigkeit korrelierten Koordinaten des Ausgangsvektors in einen Wertebereich zwischen 0 und 1 transformiert werden, sodass dann die Summe aller Werte 1 ergibt, also 100%. Die durch den Softmax-Layer transformierten Zahlen geben dann also die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Klassen an. Mit den eben erläuterten Schritten haben wir nun unsere Netzwerk Architektur festgelegt und nun müssen wir zur Fertigstellung unseres neuronalen Netzwerks noch die Verlustfunktion und das Optimierungsverfahren festlegen und das neuronale Netzwerk kompilieren. Das Kompilieren erfolgt über die Funktion Compile, in Klammern geben wir anschließend als Verlustfunktion Categorical Cross Entropy und als Optimierungsverfahren Adam an. Um unser erstelltes Modell nun trainieren zu können, müssen wir über die Funktion Fit noch einige Parameter angeben. Dazu zählt die Anzahl der Trainingsepochen sowie die Batchgröße. Anschließend implementieren wir noch die Funktion Evaluate, um uns dann hinterher die Genauigkeit und Verlustfunktion bei unseren Testbildern ausgeben zu lassen. Wenn wir nun unserer CNN ausführen und die fünf Trainingsepochen durchlaufen sind, können wir nun ablesen, wie gut unser neuronales Netzwerk unser CNN bei der Bilderkennung des Testdatensatzes abgeschnitten hat und wie du siehst, hat unser neuronales Netz ja eine ziemlich überzeugende Genauigkeit von 99,27% erreicht, je nachdem wie wir unsere Dropout-Rate in der Architektur festgelegt haben oder wie viele trainings wir nehmen, kann hier das Ergebnis wahrscheinlich auch noch verbessert werden. Das erfordert dann natürlich ja, ein bisschen Ausprobieren. Das war es aber jetzt soweit erstmal zu den Grundlagen der Bilderkennung mit Python. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und natürlich auch über ein Abo freuen. In dem Sinne macht es gut.